Das hm. <lacht> <lacht> ich hab's versucht, aber irgendwie hat's nicht geklappt. Servus, liebe Wandern, Auto und Buschgrad-Freunde. Ja, ihr seht's richtig. Der Mann ist dabei. Nach langer Zeit wieder mal. <lacht> jetzt habe ich gedacht, du sagst doch so was. war mein Einsatz. Also. Ja, ja, genau, dein Einsatz. Hast du verpasst, ey. Ich sag mal ernst. Also, also. Okay, jetzt sind wir voll oh, ernst. Servus, liebe Wandel, Auto, Boschka, Freunde! Das das? <lacht> Der Mo ist dabei. Da Nach eigentlich. langer Zeit. Was er sich gebaut hat? Ich habe mir heute nicht gebaut. Buschkast. Haben wir es jetzt? Ja, immer doch. Also gut, Alle Welt auf. Don't know if we should stop or begin Cause I was there by your side With my eyes open wide And I know that will always be true There were no reasons why yes our beauty must die We try hard but we also know Gottes gut. Ach, du Schande, du hast mir extra das andere gegeben. <lacht> ja, Meine mein <lacht> oh, Mann. So, Prost, auf unsere lange Wiedersehen. Ja, warte, mach ich da drüber. <lacht> auf Wiedersehen party Prost. Ja, genau. Prost. Wiedersehns-Party. Wiedersehns-Party. Du, der Saum schaut schon genauso wie für mein Bart. <lacht> <lacht> er passt sich an. Nur ja, ist es warm? Fast ein halbes Jahrhundert, heute. immerhin. Gell? Oh, uh, ist das warm. Gell? Ja. Was, dass wir uns wiedersehen? Ich? Ach so. Alt bin. <lacht> ja, ich jetzt <sind> halbes Jahrhundert. Mit <lacht> erleben, oder was? Eie. Papa Schlupf. Nicht ja. So, jetzt haben wir einen Platz gefunden, hier bleiben wir. Ja. Mhm. haben so, wir da. Spaß, das wieder, gell? Langer Zeit. Noch langer Zeit. So, einiges passiert, gell? Mit dir ist Habe Weil ich auf dich gewartet habe. Der Weise vom Berg <lacht> Ja, ja. Das ja. ja. ja, ist doch gut, du hast immer einen Paracord dabei. Ich habe ja gewartet. Ja, stimmt. Aber ich habe immer einen Paracord dabei jetzt. Ein Kopfkordel. Ja, ich meine, ich hab da eh nichts. Oh, Sein oh Geschichtspullover, schaut mir. Naja, eben. Außerdem kommt der Winter schneller, als man schauen kann. Ja. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Aber für den April ist es schon verdammt warm heute. Bad. <lacht> der Der Und du hast ja sowieso so viel Zeug an da. Hä? Was du alles anders. Anders. Ein schwarzes Ding da. Ich Hey, die Beduinen haben auch Schwarz in der Wüste, he? also bitte. Mhm, ja, damit sie aufgewärmt sind am Abend. <lacht> Nein, aufgewärmt sind am Abend. <lacht> Nein, so, große ja, Premiere mit. für dich. Ach, ja. Alles ganz neu, ein Tarp. Ja, original verpackt. Drei Meter auf zwei Meter und eine Hängematte, schön klein. Da bin ich echt mal gespannt, was ja, draus wird. Ich hab wird. 250 Kilo. Und was hat's gekostet, das Set? Insgesamt? Ja. 60 Euro. Nee, heute. echt jetzt? Ich schaue mir es dann an. Wenn du es aufgebaut hast, bin ich gespannt. Lindström. Lindström, Hängematte. Hängematte. Sieht da oben hier. Hängematte hier gar. Kann man googeln. Google Matte. So, Hängematte aufgehängt, gemütlich. Passt wunderbar. Und du Michi, dein Setup heute? Was? Heute, heute! Heute, heute, heute, -set -up. heute Setup. Heute ist Setup. <lacht> Moment. Heute, heute baue ich mir Hängematte mit ähm, Tarp auf. Ich habe mich eine neue. Das habe ich noch nie gehabt. Und ich dachte mir, Mensch ich will auch mal so schön in der Luft flattern wie er. Ja. Und nicht immer was suchen müssen. Ich mache halt einfach mal auf. Faul. Ach, das ist das. Ja. Da ist das drin. Ja, da kannst du so eben einen Griff noch machen mit den großen. Ah, ja, ja, ja. Da ist Angelzeichen ist drin. Ach cool. Angelzeichen drin und hier ist der äh, scheffer und hier ist der Feuerstarter Und hier ist der Signalspiegel hinten. Ach so, ich habe gedacht, das wäre so im Griff mit so früher, wenn man einen runden Griff reingeschraubt Ja, das ist hier. Cool. Da ist es so leicht, weil es ruhig ist. Ah. Mal ausprobieren, ob es sich taugt. Mir ist die fast so leicht, aber das es ist wirklich verdammt leicht, ja. ja. mit dem Hohlgriff drin, weil mm. eben den Angelzeug drin ist, das Zeug. Ja. Der Kram, der Grimmskram. Also schön sieht's aus. Ja, Ob's was taugt, werden wir sehen. Ja, das sieht man also. Ich habe mir hier so ein Ding ersteigert mal, zum Testen, so ein Solarfeuerzeug. Und ich werde mal ausprobieren, so Spaßeshalber. halber. Hier kommt normalerweise ein Feuerzeug rein, ich habe aldrig so kein Feuerzeug getroffen, wo hier reinpasst. Von der Form her. Und hier kommt was reingesteckt. Kann man hier aufklappen mit Parabolspiegel und dann soll es hier entzündet werden. Mal gespannt, ob es klappt. Das ist ja ein Satellit, ne? Mhm. Die nee, Laserkanone. Nee. Das sieht aus wie ein Satellit, genau. Ja, genau. Jetzt werden wir gleich erschlagen vom Harvester, glaube ich. Hier. <lacht> Tja, der Harvester hier unterwegs, man hat halt irgendwie nirgends Ruhe, haben wir festgestellt. Nirgends, aber wir haben Samstag und sind frohen Mutes, dass die sich dann verpissen. Wunderbar, die Ruhe. So während der Mi noch ein bisschen schläft. Nix, nix, lass dich nicht stören. Trinke ich ein Käffchen. Der Harvester oder das Zeugs, die Arbeiter sind immer noch da. Für mich ist das Wurscht, schlaft einfach, ich bin nicht so müde, dass ich jetzt schlafen möchte. Und deswegen trinke ich jetzt einen Kaffee. Prost, Freunde. Nur ausgeschlafen. Vorher <lacht> <lacht> Und Setup, oder wie? Mal schauen, ja. Busch passt. Ja, gut für einen Rentner <lacht> ja. Ja. Busch, Busch, auf den Rentner Und keine Lust, was zu kochen bei dem Wetter. Klassische Drehzeit. Dein Setup heute? Ja, meine Premiere. Zum ersten Mal mit Hängematte unterwegs. Und Tarp. Und neuen Tal, Tarp, leichter Nicht NVA Tarp. Ja. Und schon besser vom Gewicht, her ja? Vom Gewicht auf alle Fälle, vom Packmaß. Halt, ne? mhm. Aber da ja, muss ich erst noch gewöhnen heute Nacht. Ja. <lacht> Wenn ich schreit, dann hat es umgehört. <lacht> <lacht> ich einmal gedreht. <lacht> ja, genau. Ja. Also, ich habe in die -Matte meine Leistung eingetan. Mhm. In die -Matte. Jawohl. Ah, läuft doch. Oh, naja. Ja, nee. Perfekt. Na ja. dann muss man gar nicht mehr aufstehen. Das zuwachen. wie Graf Dracula. Also. Genau. Der fällt die Musik von Graf Dracula. Also. Du musst noch so aufstehen jetzt, dann bist der König. <lacht> die rote Augen noch. Ja. ja genau, schön abgehangenes Fleisch. Ne? <lacht> Burschrift. Rentnerfleisch. Rentnerfleisch. Schass, okay. Rentner. Michi ist wach. Hey. <lacht> in ein Deppenzepter. Deppenzepter. <lacht> Deppenzepter. <lacht> ja. Ich fühle mich einfach mal entspannen. Ja. Stress, ohne irgendwas machen müssen. Ja, ist doch geil, Hängematte. Es gibt nichts. Mal einmal rumgehen. Hä? Mal schauen, ob ich irgendwie schön Tunde finde. So ein oh. Harz finde. Harz 4? Harz 4. <lacht> ach ist ja ist auf der Geistbild, mit der Kamera Pause, <lacht> Pause. <lacht> Auch ein, ein Kameramann macht Pause Und ja ja ja mal. ja Oh, die Maus. Prost. Prost. Werbung. Hier kommt die Werbung. Sie gleich rausgeschnitten hier. Was? Oh. <lacht> nix. Nix gibt's ja schon mal, doch. So. Ja, nix. Ui, Puzerl. Hoi. Hoi. Hoi, Mann. Hoi, der Bell. Ich der Superheld, oder? Der, mit, mit der, der Mit dem G-Sock, was Ja, ich stelle mir das gerade vor. Und mit dem g Zehn <lacht> Sie, nach sieben, immer noch warm, ohne Ende gemampft haben wir auch schon was und jetzt chillen wir wieder ein bisschen, so wie sich das gehört hier draußen. Ja, unten gleich. Die Babbeldi Babbel-Bubbless. Mugs mal sind still jetzt, gell? Im Wald. Keine Ahnung, die haben so Scheinwerfer, oder? So, 9 Uhr abends, die Kerze brennt wunderbar. Das ist so eine Flugfeldkerze äh, als Notbeleuchtung zum, für den Landeplatz. Macht ihren Dienst, ausgezeichnet. Und ich liege immer noch in der Hängematte, schaue ein bisschen in die Sterne. Der Michi schläft wieder im Sitzen. Ich werde ihn dann wecken, dass er sich noch mal umbauen kann. Und dann werde ich mal so denken, dass der Abend gelaufen ist soweit. Ja. Schön ruhig ist es. Kein Wind, gar nichts. Das ist schon ein krasser Schnitt für mich. Das Mal war ich noch im halben Winter draußen bei 0 Grad und jetzt so warm. Brutal. Hätte ich meinen Schlafsack, den Herbstschlafsack, hätte ich wirklich nicht gebraucht, denke ich. Jetzt habe ich einen Swagman Roll, also diesen Swagman von Helikontex, der auch als Schlafsack dient. Den habe ich jetzt hier unter mir liegen noch in der Hängematte. Und werde den dann nachher dann zum Schlafen benutzen. Mal ausprobieren das Ganze. ja Naja, wenn sonst nichts weiter passiert, würde ich sagen. Wir sehen uns dann später wieder am Morgen. Bin mal gespannt. Bis dann, servus, ciao. Morgen Michi, wie hast du denn geschlafen in deiner sehr Hängematte? Gut, super. Gut, wie ein Baby. Morgen auch ihr. Ja, hab gut geschlafen, sehr schön. Ein bisschen frisch ist dann geworden, hab dann doch den Herbstschlafsack noch rausgepackt, aber nicht zugemacht, sondern nur zugedeckt. Und ja, hat gepasst, einwandfrei. Und das wegman also dieser Poncho-Liner, Wuppi. Der hat dann auch noch mal drüber gelegen über ein Gesicht, weil es mir zu hell geworden irgendwann. <lacht> ja, kann man sich nicht beklagen. Holzarbeiter waren noch bis 12 Uhr nachts aktiv hier mit Kettensägen. Wenn der Wald schreit, wenn die Kettensägen scheinen. Also der perfekte Übernachtungswald wahrscheinlich eher nicht, auch wenn er wunderschön ist. Na ja, gell Michi? Mal mhm. weitersuchen, hilft nichts. Jetzt gibt's es erstmal ein Käfchen. Ja, das kriegen wir noch hier ja. im Hof. ey. Müsli-Riegel. Zum mhm. ja. zerquetscht, zum Zer haben ja. weggeschmolzen. Den muss ich essen, weil sonst. Das Reh hast du nicht mitgekriegt gestern, gell? Hä? Mit dem Reh, das hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Nee. Dann ist ja das Reh wahrscheinlich gekommen, weil ich so geschnarcht hab. <lacht> das hat so eine noch schon, okay? <lacht> ja, da der er ist ein staatlicher Hirsch. Ich gucke her. Weltstörung. <lacht> <Polstörung>. <lacht> Fast, die Nase runterfällt, oder? <lacht> Film wachsen, ich hab gerade so ein Glasauge <lacht> <lacht> Und du redst, du und redst ja <lacht> Naja, solange die Zähne nicht sind. Wenn man mhm. alles. Alles, was oben... War, der Wald ist ganz schön, gell? Mhm. Ist auf die Nebengeräusche mit Kettensägenmassaker hinter uns. Und der Aber, Harvester. Und der Harvester, genau. <lacht> Aber sonst war er ganz schön. Ja. Ganz chillig. Und ja. Gell? Ja? Und schön, dass du dabei wart. Genau. genau. <lacht> Danke Michi. Ja. Wir sehen uns hier bei meinem genau. Kanal beim nächsten Mal wieder. In der Natur, wenn ihr wollt. Macht es gut. Servus, ciao. Servus, ciao.